Liebe Freunde, herzlich willkommen zur zweiten Folge Minecraft Life in the Woods. Und zwar, wir befinden uns hier in der Höhle und ich hatte leider, leider, leider einen kleinen Fehler und er hat nicht alles übernommen. Ich wurde nämlich da hinten wieder hingesetzt, also beziehungsweise ich wurde komplett zurückgesetzt. Hab aber zum Glück diesen Weg hierhin wieder gefunden, denn ich bin einfach die ganze Aufnahme nochmal nachgelaufen und hatte natürlich auch keine Sachen mehr. Ich musste mir alles wiedergeben. Ich habe mir jetzt aber einen anderen Backpack gegeben. Ich habe mir jetzt auch nicht alles wiedergegeben, nur das, was ich jetzt noch wusste, so ungefähr. Ich ähm, habe mir einen Crafting Table gegeben, weil das mit dem Mini-Backpack, das war irgendwie ein bisschen doof. Ähm, auf jeden Fall, wir machen jetzt hier einfach weiter. Wir wollten ja in dieser Folge die Höhle erforschen. Ich hatte ja hier... Beziehungsweise wollten wir in dieser Folge die Höhle erforschen und gleichzeitig noch ähm, ein nettes Plätzchen suchen. Und ich würde sagen, wir nehmen uns hier das hier mal mit. Das ist glaube ich Salz, ne? Das ist, äh, genau, Salt. So, hier haben wir auf jeden Fall Sand überall. Ich weiß nicht wieso. Ist hier irgendwas eingestürzt oder so? Ist das vielleicht eine Ruine hier? Ich kann es schwer sagen. Aber es sieht auf jeden Fall sehr nach Ruine aus. Was ist das? Das ist Eisen. Perfekt. Hier ist Eisen. So. Und natürlich wieder ein bisschen mehr Kohle. Kohle ist natürlich schön. Dann können wir nämlich auch mehr Fackeln machen. Das ist sehr gut. Ich habe das Gefühl, das lässt sich aber schwerer abbauen. Ich glaube, das ist ein harterer Stein als der normale Stein. Aber gut. Ähm... Wie gesagt, wir sind jetzt hier in der zweiten Folge und ich hoffe, euch gefällt das immer noch, dieses Projekt. Ähm, denn ich nehme das jetzt hier gerade direkt nacheinander auf, alles sozusagen. Ähm, also fast nacheinander, es sind jetzt ungefähr zwei Stunden dazwischen. Aber, ähm, wie gesagt, ich hoffe, euch gefällt es. Denn mir macht es auf jeden Fall Spaß. Ich werde jetzt erstmal so ein paar Folgen vorproduzieren und dann werden wir mal schauen, wie es euch so gefällt. Ich kann das jetzt ja, wie gesagt, schwer sagen. Aber ich finde das Projekt geil. So. Ich kann mir auch schon vorstellen, dass ich dieses Projekt etwas länger machen werde. Also ich habe ja früher so ein paar Projekte gemacht, habe die aber irgendwie nie wirklich zu Ende geführt. Und äh, dieses Projekt wäre wahrscheinlich ein so ein Projekt, was ich wirklich gerne zu Ende führen möchte. Ich muss mal ganz kurz die Musik etwas leiser schalten. So. Okay. Was haben wir... Was ist das denn? Okay, ja gut, das ist nur ein Häufchen. Schande. So, okay. Wir laufen jetzt einfach mal direkt wieder weiter. Ich glaube, dass es nicht so schlau ist, da hinten hinzulaufen, weil da ist nur Wasser. Ich glaube, wir sollten tatsächlich weiter in diese Richtung laufen. Zum Beispiel Zuckerrohr, das habe ich mir, glaube ich, vergessen wiederzugeben. Aber das ist ja nicht so schlimm. Das haben wir direkt wiedergefunden hier. Das ist ja jetzt nicht so, nicht so wild. Oh, das ist schön hier unter Wasser. Leute, guckt euch mal diese Unterwasserwelt hier an. Und das mit Shader, das wäre saugeil. Ach, stimmt. Jetzt fällt mir gerade wieder ein, ich habe den Shader vergessen reinzumachen. Egal, das machen wir dann in der nächsten Folge. So. Ach ja. Ich weiß gar nicht, was für ein Gebiet wir uns aussuchen sollten, um äh, uns ein schönes Plätzchen zu suchen. Ich weiß gar nicht, welches ähm, Biom angenehm wäre, um etwas zu bauen. Guck mal, das sieht auch geil hier aus, oder Leute? So ein richtiger Wasserbruch und der sich dann ins Meer auflöst. Richtig cool. Sieht man in normalen Minecraft eher selten so etwas. So, ich sprinte jetzt mal weiter voran hier. Hier ist überall Zuckerrohr. Guck mal, Leute, Zuckerrohr hätten wir irgendwie, musste ich, hätte ich mir auch nicht wiedergeben müssen. Weil so viel Zuckerrohr, wie es hier gibt, das ist äh, unnormal. So. Okay, was haben wir hier noch? Hier mit wir dieses komische Zeug. Ich weiß das gar nicht, was das genau darstellen soll. So, aber hier ist schön. Hier ist es voll schön, irgendwie, oder Leute? Wie findet ihr das hier? Das ist, doch, das ist doch ein richtig schönes Biom, um sich da was zu bauen. Oder zumindest nebenan so. Weil diese Bäume, das sieht ultra geil aus. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich finde es schön. So, okay. Ich denke, ich werde auch die Folgen so in ein bis zwei Tages Abstand machen. Das heißt, jeden Tag oder jeden zweiten Tag sollte eine Folge live in the Woods kommen. Und ich glaube, das ist auch passend so. Guck mal, Leute, ich würde sagen, wir schlagen unser erstes Lager. Wir wollen da ja, glaube ich, gar nicht so groß rumsuchen. Ähm, ich würde sagen, unser erstes Schlag Schlager... Schlager. Mhm. Unser erstes Lager... Das ähm, schlagen wir, glaube ich, hier irgendwie auf. Ich finde hier diese Stelle gar nicht mal so schlecht. Okay. Mm. Okay, wenn wir sprinten, verlieren wir auf jeden Fall sehr viel Hunger. Da müssen wir aufpassen. Wir haben jetzt schon kein Essen mehr. Also nicht wirklich. Kann man das essen? Ne, das kann man auch nicht essen. Ah, das ist natürlich belastend. Jetzt, wir sollten auf jeden Fall uns jetzt echt mal hier was anlegen. Wir sollten uns hier echt mal was anlegen. Okay. Ich würde sagen, hier ist ein schönes Plätzchen. Guck mal, hier, was haben wir hier? Hier haben wir, glaube ich, so... Was ist das? Strawberry Bush. Okay. Gibt es hier Strawberries? Hallo? Nee, irgendwie sind die, glaube ich, noch nicht reif. Das ist ja doof. Ah, was ist das? Berry Garden. Ja, gut. Kann man auch nicht essen. <lacht> gut. Ähm, ich würde sagen, wir bauen uns dann hier unsere erste Unterkunft sozusagen auf. Und ich muss nochmal ganz kurz hier ähm, so machen. Okay. So. Ähm... Und zwar haben wir hier, wir haben hier noch ein bisschen Holz, dieses Deadwood und dieses normale Holz. Und das sollten wir auf jeden Fall anbauen, das ist schon mal klar. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt erstmal hier ein nettes Plätzchen frei. Wir machen uns hier ein bisschen Luft einmal, damit wir hier ein bisschen was zu bauen haben. So, ich glaube, das, das reicht erstmal stellen wir uns hier unsere Crafting-Bench Und ich würde sagen, was wir natürlich als erstes machen werden, das ist ganz klar, das ist nämlich mega wichtig, ist eine... Macht man die nicht so? Macht man die so? Hä, ne, wie macht man die denn? Hä? Wie macht man nochmal eine Ho? Das ist doch richtig gewesen, oder nicht? Äh... Kann, man, kann mir mal jemand sagen, wie man eine Home macht? Die macht man so. so. Ah. Ah, okay. Gut, gut zu wissen. Aber eine Steinhohe können wir gar nicht machen, oder? Ich weiß es gar nicht. Weil mir sagt er nicht an, dass ich eine Steinhaue machen kann. Ne, eine Steinhohe kann ich tatsächlich nicht machen. Das ist ja komisch. Okay. Da müssen wir uns erstmal einen Ofen machen und müssen uns dann diese drei Eisen einschmelzen, obwohl ich das eigentlich gar nicht machen möchte. Aber wir müssen es eigentlich machen, weil ich das Feld bestellen muss hier. Ich muss hier irgendwie das Feld hin machen. Aber wir können uns derweil schon mal eine Schaufel machen. Das ist natürlich auch etwas, was man braucht. Dann können wir nämlich hier schon mal... Ähm, hier können wir schon mal ein bisschen was abtragen. So. Okay. Das läuft ja jetzt. Wir müssen jetzt leider nur noch warten, bis die drei Eisen geschmolzen sind. Auch wenn das unsere einzigsten Eisen sind. Aber es ist halt, ist halt mega, mega wichtig. Jetzt habe ich hier was rausbekommen. Blueberries. Guck mal, jetzt habe ich hier Essen rausbekommen. Blueberries. Okay, cool. ist auf jeden Fall mega wichtig, dass wir uns erstmal ein Feld anlegen. Weil ohne Essen kommst du hier in diesem Modpack einfach nicht weiter. Du brauchst genug Nahrung. Zwar nicht so viel wie manche Gronks das haben. Äh, so viel Nahrung braucht man natürlich nicht, aber ähm, ist natürlich gut, wenn man mehr, mehr hat, als man braucht. So. Ich muss jetzt hier erstmal... Ein bisschen äh, müssen wir die Welt jetzt hier leider verschändeln, aber ähm, das dient ja alles seinem Zweck. Wir müssen das hier alles in Ordnung bringen, damit wir uns hier unser Feld anlegen können. um mal ehrlich, das mit dem Kies, das sieht ja jetzt nicht so schön hier aus. Das können wir ruhig... Äh, Bisschen schöner machen. Und das muss hier auch nicht unbedingt hin. Der Sand passt hier eigentlich überhaupt nicht rein. So, okay. Machen wir das jetzt. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach mal ein bisschen zu hier. So, damit wir auch genug Fläche haben, um uns das Feld hier hinzumachen. Okay, ich würde sagen, bis hier. Bis hier reicht das erstmal. Wir brauchen nicht so viel Platz erstmal. So, dann tun wir erstmal alles, was wir jetzt nicht brauchen, gerade einfach mal in den Rucksack rein. Das ist das ist saugut, dass ich den Rucksack noch gemacht habe hier. So, okay, das Eisen scheint fertig zu sein. Da müssen wir jetzt leider, leider, leider, leider, leider das Eisen aufbrauchen. Ach, schade, schade. Aber es ist notwendig. Es ist notwendig, dies zu tun. Ich werde mal eine Fackel hier platzieren, damit man ein bisschen was sieht. Und ähm, ich werde mir dann mal hier den, den Sand nehmen und uns auch noch mit, komm, hallo, möchtest, möchtest du nicht? Ah, okay. So, machen wir hier nochmal jetzt kurz, Na, hier müssen wir auch nochmal, hallo, so, hier müssen wir auch nochmal ein bisschen was wegreißen, also ich würde sagen, wir machen das Feld erstmal hier so hin, das können wir ja in jede Richtung theoretisch hier machen, aber wir machen jetzt erstmal so ein bisschen, damit wir hier zumindest was anpflanzen können. Ich mache das jetzt erstmal nicht so groß. So, aber ich glaube doch, wir müssen das schon ein bisschen größer machen. Wir brauchen viel Essen, also müssen wir das jetzt auch ein bisschen größer machen. So, ich glaube. Ich glaube, so ist das schon. Ich glaube, so ist das schon ganz gut. Gut, dann werden wir uns. Und die Hose ist schon wieder fast kaputt. Das hat sich ja saugelohnt, dieses Eisen zu verbraten dafür. So, ich würde sagen, wir nehmen die, die Barley Seeds und. Ich weiß gar nicht, was wir noch anpflanzen. pflanzen. Erstmal machen wir hier die Barley Seeds. So, und dann die Strawberries. Wir brauchen auf jeden Fall was zu essen. Deswegen pflanze ich jetzt erstmal einfach alles an, was ich habe. Ähm, was haben wir hier noch Blueberry und Blackberry. Ich weiß gar nicht, was das ist. Egal. So, hier sieht man natürlich auch, wie schnell die wachsen. Huch. So. So passt das erstmal. Dann machen wir hier noch ein bisschen Licht hin. Weil die brauchen ja, glaube ich, auch Licht zum Wachsen. Ähm. Was haben wir hier noch? Blueberries kann man. Ah, die kann man sogar pflanzen. Perfekt. Das ist sehr gut. Aber das ist Gras. Das brauchen wir gar nicht. Warum habe ich das überhaupt eingesammelt? So. Okay, dann müssen wir jetzt eigentlich. Wir haben. Scheiße, habe ich mein Bett? Ich habe mein Bett nicht mehr. Ähm, das ist jetzt natürlich doof gelaufen. Aber wir haben hier Schafe. Ich hoffe, wir haben genug Schafe hier, damit ich mir ein Bett machen kann. Ähm, da ist noch eins. Wir müssen uns auf jeden Fall ein Bett machen. Das ist sau wichtig. Und nebenbei können wir natürlich auch ein bisschen Fleisch farmen hier. Das ist sehr gut, dass sie Fleisch droppen. So, aber das ist... Also eigentlich ist das in dieser Version nicht üblich, dass die Fleisch droppen, weil das ja erst seit den neueren Versionen, glaube ich, da ist. Und in 1.7 war das, glaube ich, noch gar nicht. Deswegen sieht das auch so... Weg! Weg! Nein! Creeper, weg mit dir! Zerstör hier nicht meine wunderschöne Natur. So. Okay. Okay. Das war, glaube ich, noch gar nicht geplant gewesen, dass es in dieser Version schon Essen gibt hier von den, von den Viechers. Von den, von den Viechers. Nee, so. Ähm, ich würde sagen, wir schmelzen das jetzt erstmal ein und machen uns mal ganz flottig, hier ein Bett. Ich, wir haben genug, perfekt. Okay. Und dann platzieren wir das hier direkt mal und schnetzeln nochmal ganz kurz den Zombie. Perfekt. Dann haben wir wenigstens nochmal was zu essen hier. Das vergiftet uns zwar, aber egal. Wir schlafen jetzt erstmal. Und, ähm, genau. Okay, jetzt können wir auf jeden Fall weitermachen. Ich hoffe, dass das hier alles wunderbar wächst. 0 0 0 Ah, das, das braucht ganz schön lange, Leute. Ah, ich glaube nicht, dass wir das überleben werden hier noch. Aber, warte mal, ich habe noch 7, sieben, 6 sieben, Sekunden Hunger. Dann warte ich, bis ich esse. Dann warte ich noch, bis ich fährt, also bis ich esse. Denn dann verliere ich ja den Hunger wieder. Dann hat sich das überhaupt nicht gelohnt, dass ich jetzt etwas gegessen habe. Ich würde sagen, wir laufen mal ganz kurz hier ein bisschen in der Umgebung herum, weil man verliert sich hier sehr schnell, glaube ich. Wir sollten auf jeden Fall aufpassen, dass wir nicht zu weit von unserem Häuschen weggehen. In der Zeit... Ah, jetzt können wir essen. So, komm. Es bringt uns nicht viel, aber wir können uns wenigstens etwas rein snacken. Ähm, hier waren noch die Berry bushes. Die sind aber auch noch nicht reif. So. Wir müssen jetzt hier leider warten, bis unser Essen ein bisschen wächst und gedeiht. Das kann wahrscheinlich noch ein Weilchen dauern. Deswegen laufen wir jetzt erstmal hier ganz kurz. Oh. Uh. Deswegen laufen wir jetzt erstmal ein bisschen hier weiter weg. Ich weiß gar nicht. Haben wir eine Map? Ne, was ist das? Achso. Ein Grabstein. Achso, hier kann hier meinen Grabstein. Ich kann hier meinen Grabstein machen. Das ist ein Engelsflügel. Geil. Engelsflügel passt, Digga. So. Okay. Schön. Schön, schön, schön hier. Aber leider keine Tiere gerade in der Nähe. Und, Fallschaden. <lacht> leider gerade gar keine Tiere in der Nähe. Das heißt, wir können leider, müssen wir abwarten, bis wir hier was zu essen bekommen. Denn wir sind auch schon am Verhungern. Ich sollte mal aufhören zu sprinten. Ich sollte echt mal aufhören zu sprinten. Wir können uns aber hier dann ein bisschen Holz in der Zeit holen im, im Umkreis. Dann machen wir mal ganz kurz ein bisschen Nature Destroying. So. Ist jetzt ja nicht so wild. Aber wir müssen halt wie gesagt warten. Das ist unser Nachteil. Wir haben leider nicht so viel Essen. Ich habe am Anfang, müsst ihr euch bedenken, 16 Steaks gegangen. Und die sind innerhalb von nicht mal einer Stunde, sind die Steaks schon aufgebraucht. Das ist sau viel. Und ich hatte ja zwischendurch noch so viel Essen gehabt. Und das ist alles schon aufgebraucht. Beziehungsweise manches Essen ist natürlich weg, da ich ja die Sachen verloren habe. Aber ähm, ist ja nicht schlimm. Nur ich möchte mir die halt jetzt nicht im Game und alle wiedergeben. Deswegen, ich mache jetzt einfach, ich warte jetzt einfach, auch wenn wir kurz vom Verhungern sind, aber das passt. Okay, wir sind hungrig, steht auch oben rechts in der Ecke, da sieht man das, was wir gerade so sind, also was was gerade so ein bisschen, ähm, ja, so ist eine kleine Hilfestellung, kann man ruhig so sagen, Es ist eine kleine Hilfestellung, damit die, also damit wir wissen, was wir denn gerade sind, ob wir hungrig sind und so, das ist glaube ich ganz gut. So, ich finde das auch geil, dass die Blätter hier so runterfallen. Das sieht saugeil aus. Das ist ein ganz neues Minecraft-Feeling. Richtig, richtig, richtig, richtig schön. So. Ich muss mal derweil immer nebenbei gucken, ob die Aufnahme noch läuft. Weil wenn ich hier weiter rede und nicht aufnehme, ist das natürlich ein bisschen kritisch. Also kritisch nicht, aber es ist natürlich doof, weil dann verpassen die Leute die ganze Hälfte, also eine ganze Hälfte sozusagen von dem Game hier. So wächst das denn hier schon? Das Barley-Crop ist schon gewachsen, aber erst 14%. Mhm. Ja gut, ähm, das Ding ist jetzt einfach halt, wir haben nichts mehr zu essen wirklich. Also es ist gerade so ein bisschen unser kritischer Fall. Ähm, ich mache mir erstmal eine Doppeltruhe und ich baue mir gleich erstmal dann ein kleines Safehouse sozusagen, wenn man das so sagen kann. Denn... Ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall etwas brauchen, damit wir uns schützen können hier vor Monstern. Deswegen würde ich sagen, bauen wir hier einfach mal das ein bisschen safe. Machen erstmal schön den Boden hier. So, Betten und Crafting Tables und so können natürlich schweben. Das ist aber schon immer so gewesen. Das gibt es auf der ganzen Welt. Das ist ähm, normal. So, okay, Schaufel ist kaputt. Das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal oh, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack. Ich könnte natürlich theoretisch auch mit Carpenters Blöcken bauen, aber ich weiß nicht. Soll ich mit Carpenters? Ja, ich baue nicht mit Carpenters, glaube ich. Ich glaube, ich baue nicht mit Carpenters. So. Wir müssen uns eine neue Dings machen. <lacht> eine neue Dings. <lacht> so, nee, wir müssen uns natürlich jetzt auch eine neue Schaufel wieder machen. Wenn wir schon dabei sind, können wir uns theoretisch auch gleich noch eine neue Picke hier machen, so okay, dann haben wir schon mal eine neue Schaufel, das ist gut dann können wir nämlich unser Grundstück etwas vergrößern, denn ich wollte jetzt auch nicht so ein kleines Haus bauen, also für den Anfang natürlich ist ein kleines Haus gut und äh, aber ich würde eigentlich sagen ich weiß gar nicht wir bauen jetzt erstmal das, den Grund, das Grundgerüst sozusagen vom Haus und ähm, in der nächsten Folge geht es dann natürlich weiter ich würde sagen, oh ich würde sagen wir bauen jetzt hier erstmal so ungefähr so ja ich glaube so ist gut so perfekt gut da haben wir natürlich was kleines falsch gemacht hier wieder mal so das ist aber alles halb so wild perfekt perfekt perfekt perfekt so ihr könnt mir natürlich auch in die kommentare schreiben immer wie gesagt wie ihr dieses modpack findet würde mich mal interessieren und ich würde sagen, wir bauen jetzt hier noch die Erde hier einmal ein bisschen wieder rum, damit das wieder ein bisschen naturbelassener aussieht alles. Dass das so ein bisschen in die Natur eingearbeitet ist, das Haus. So. Natürlich muss das alles ein bisschen abgerundet sein. Nicht, nicht so, das sieht doof aus. So. Ja, ich glaube, ich glaub, so ist das ganz gut. Ja, so gefällt mir das. Okay, so und dann bauen wir jetzt noch ganz kurz hier einmal, ich weiß gar nicht mit was wir das bauen, aber ich denke wir bauen das mit ganz normalem Oakwood. Ich glaube das passt am besten zu dem hier. So, ich bin natürlich auch nicht der beste Hausbauer, ne? das muss man jetzt auch mal dazu sagen und das soll jetzt auch kein schönes Haus werden so an sich. Das soll jetzt erstmal nur ganz kurz, damit wir einen Schutz haben vor Monstern und sowas und äh, nicht hier verrecken. Deswegen müssen wir erstmal hier uns natürlich den Schutz bauen. Hä? Das sind die Falschen. Warum hast du mir die Falschen gegeben Spiel? Die wollte ich haben. So. Okay. Gut, da haben wir nochmal einen kleinen Baufehler. Da haben wir nochmal einen kleinen Baufehler. Aber halb so wild alles. Alles halb so wild. Wir haben Zeit. Das haben wir wirklich noch. Wir haben echt noch 10 Sekunden. Nee. <lacht> ähm... Wie gesagt, also wir haben jetzt hier erstmal unser kleines Grundgerüst gebaut. Ich würde sagen, ich baue noch eine ganz kurze Tür hier rein. Beziehungsweise eine Tür machen wir in der nächsten Folge, Leute. Und ich hoffe, euch gefällt es weiterhin, denn mir macht es wirklich Spaß mit euch zusammen. Von mir war es das jetzt. Ich hoffe, wie gesagt, es gefällt euch. Lasst eine positive Wertung da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.